Tipp Tutorial Wie bekomme ich präzisere Suchergebnisse? Wenn Sie in unserem TIB-Portal zum Beispiel nach den Begriffen Risiko, Genmanipulation und Pflanzen suchen, dann können Sie die gefundenen Treffer durch verschiedene Suchfilter auf der linken Seite des Bildschirms inhaltlich oder formal präzisieren und weiter einschränken. Haben Sie beispielsweise den Wunsch, nur Bücher über einen bestimmten Zeitraum angezeigt zu bekommen, markieren Sie unter dem Suchfilter Erscheinungsjahr einfach den gewünschten Zeitraum, indem Sie mit der linken Maustaste über das Zeitdiagrammfeld ziehen und setzen Sie ein Häkchen bei Medientyp Buch. Weiter differenzieren und verkleinern können Sie die Treffermenge zum Beispiel durch den Filter Format, als Print, wenn Sie nur gedruckte Bücher bevorzugen. Möchten Sie die Literatur selbst am Regal im Lesesaal der Tipp Technik Naturwissenschaften einsehen, klicken Sie unter Tipp Lesesaalbestand auf Technik Naturwissenschaften. Möchten Sie das ursprüngliche Suchergebnis erneut, aber nach anderen Kriterien einschränken, dann können Sie die bereits benutzten Filter über den Link Auswahl aufheben löschen. Möchten Sie stattdessen nach elektronischen Büchern suchen, Nutzen Sie erneut den Filter medien -Typ Buch und wählen dann das Format Elektronische Ressource statt Print. In einem weiteren Schritt bietet der Filter Lizenz die Möglichkeit, zwischen Medien zu filtern, die frei im Netz verfügbar sind, und solchen, die nur für den Campuszugriff der Leibniz-Universität Hannover lizenziert wurden. Weitere Filtermöglichkeiten bieten sich beispielsweise über die Literatur eines bestimmten Autors, der Zuordnung zu einem bestimmten Fach oder die Sprache der gelisteten Literatur. Hier ist allerdings zu beachten, dass das Kriterium bei vielen enthaltenen Datensätzen nicht definiert ist. Diese Menge wird als ohne Sprachangabe dargestellt.